Hallo und herzlich Willkommen. Ich werde dir heute zeigen, die positive Sätze zum Aufmuntern und auch, wann kannst du die benutzen? Also fangen wir sofort an. Der erste Satz, du schaffst das, wir schaffen das gemeinsam. Zum Beispiel, in einer, äh, wenn du ein Teil von einer Sportgemeinschaft bist, du kannst zu anderen Mitgliedern sagen, wir schaffen das gemeinsam. Oder wenn du in einem Team arbeitest, das ist immer sehr erfrischend zu sagen, wir schaffen das. <lacht> Zweiter Satz, ich glaube an dich. Ähm, Im Freundkreis, in einer Beziehung oder Eltern zu den Kindern können immer sagen, ich glaube an dich vor einem wichtigen Vorstellungsgespräch oder vor einer Prüfung, es ist ähm, sehr ermutigend zu hören, ich glaube an dich, dass wir wissen, dass jemand an uns glaubt. Aber der dritte Satz, das wird schon wieder. Das bedeutet, es wird wieder in Ordnung sein. einer eine schwierige Situation, aber wir können uns ein bisschen auf dem Boden fühlen und dann... Ähm, brauchen wir jemanden der uns sagt das wird schon wieder also das ist keine hoffnungslose situation das ist wichtig manchmal zu hören und zu wissen vierter satz es ist noch kein meister von himmel gefallen das bedeutet du brauchst noch ein bisschen übung und mühe zu geben um eine erfolgreiche ergebnisse zu bekommen Da ähm, können wir oft hören von einer Lehrerin oder von einem Lehrer zu den Schülern, die sagen, ja, aber du brauchst noch ein bisschen Übung. Besonders für die Tätigkeiten, die einfach die Zeit nötigen, wie ein Instrument zu spielen. Fünf Schritt für Schritt. Oder wir auch können sagen, Stück pro Stück. Also wenn jemand sich überfordert fühlt, dann sagen wir, Stück pro Stück oder Schritt für Schritt. Also mach eine Aufgabe zur Zeit, so, ähm, aber du bewegst dich dann ähm, immer noch zu, zu deinem Ziel. Also du kannst nicht sofort ein Ziel erreichen, sondern mach sch äh, Schritt für Schritt. 6. Ich bin bei dir. Ähm, also das bedeutet nicht physisch bei jedem sein, sondern ähm, ich stimme dir zu. Also, ähm, jemandem zustimmen, das einfach bedeutet. Das können wir in Diskussionen ähm, sehr oft nutzen und sagen, ich bin bei dir. Also, ich bejahe deine Meinung. Sieben, ich helfe dir oder ich stehe dir bei. Das können wir in einer Beziehung nutzen oder in einer äh, Freundschaft, äh, um jemanden einfach zu, zu beweisen, dass wir stehen für, für für diese Person zur Verfügung. Wir bieten unsere Hilfe. 8. Ich verstehe dich. Das können wir in einer Beziehung nutzen, auch um einen Konflikt zu lösen. Also wir zeigen unser Respekt und Verständnis. Ich verstehe dich. 9. Äh, lass dich umarmen. Also, wenn jemand in einer schwierigen Situation ein bisschen mehr Unterstützung braucht, wir können sagen, lass dich umarmen. Also, vertraue mir und komm, ich, ich werde dich umarmen. 10. Du bist sehr tapfer oder mutig. Wenn jemand einfach Mut zeigt und... Uh, ihr seid begeistert und sagen wow du bist sehr mutig auch sehr tapfer das können wir sagen wenn jemanden sich in irgendwelche neue Tätigkeit ausprobieren oder in eine gefährliche Sportart und dann sagen wir wow du bist sehr mutig und äh, endlich elf uh, das geht vorbei also nach einem nicht so guten Geschehen können wir sagen ja aber das geht auch vorbei es wird bald Vergangenheit sein, also ähm, wir ermutigen jemanden, das können unser Kollege oder Freund oder ein Partner sein und äh, dass wir sagen, äh, ja, aber äh, es ist nicht für immer, es wird auch vorbei, bald vorbei sein. Wenn du jetzt Inspiration bekommen äh, hast, um ein paar positive Sätze mit anderen zu teilen, Bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. teilen. Und bis nächstes Mal.